Len ist ein bisschen dünn, das Eis. Hi hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es spannend, denn ich habe etwas gefunden, von dem ich absolut gar nichts mitbekommen habe. Weder auf Instagram, noch auf YouTube, noch irgendwo anders auf Social Media. Ich habe eine neue Make-Up-Reihe gefunden von einer Marke, die wir schon kennen und die wir eigentlich lieben. Und heute geht es um die neue neue in Anführungszeichen Jean und and Len Pure. Make-Up-Reihe. Wir haben Foundations, wir haben Puder, wir haben Blushes, wir haben Mascara, wir haben Lippenstifte. Ich habe eben auf der Webseite geschaut. Es gibt sogar eine Lidschattenpalette. Die gab es aber online bei dm nicht. Und Wir werden heute schauen, was das Ganze kann, wie das Ganze funktioniert und wie es in meinem Gesicht aussieht. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Start in die Woche gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Bevor wir starten, möchte ich gerne ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Das mache ich sehr, sehr selten. Aber ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit gekommen. Und zwar habe ich für euch ein ganz, ganz tolles Angebot für Magiamo Beauty, für meine eigene Beauty-Marke, vormals Giacomo Cosmetics. Und ich habe mich entschieden, euch 20% Rabatt auf alle Microfiber Multitools zu geben. Egal, ob die neuen Limited Edition pinken Microfiber Multitools in groß, mit dem ihr euch perfekt nur mit Wasser abschminken könnt. Ihr könnt damit sogar euer Make-up machen. Aber es gibt ja mittlerweile auch die kleinen. Und ich glaube, die habe ich euch bei YouTube hier noch nie so wirklich gezeigt. In dem Set sind drei Stück von diesen super süßen Tools mit drin. Und die sind perfekt, um Make-up aufzutragen, um Augen-Make-up vorsichtig wegzunehmen ohne dass eure Wimpern so stark geschädigt werden. Also schaut gerne bei Magdano Beauty vorbei. Der Rabattcode gilt eine Woche lang und ihr kriegt 20% Rabatt auf alle Microfiber Multitools. Ihr seht es, ich war gestern bei der Kosmetik, habe ein Wimpernlifting bekommen und meine Haut sieht aus, als hätte ich, weiß ich nicht, als wäre ich mit, einem, mit so einer Edelstahl-Pfannenbürste rübergegangen. Aber sie ist sauber, sie ist rein, sie ist nur noch ein bisschen gerötet und ich hoffe, dass wir das mit dem Make-up gleich hinkriegen. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen verwirrt gewesen, weil ich, ich schaue ja einmal die Woche bei DM und Rossmann online vorbei. Was gibt es gerade das Neues? Und dann bestelle ich das oder hole es im Laden, je nachdem, ob es vorrätig ist und probiere die Sachen aus. Und Jean und Len oder Jean and Len, ich weiß es nicht, ist glaube ich soweit. Ich weiß eine deutsche Marke. Ja, sieht so aus. Und die haben Make-up rausgebracht und nicht nur ein Produkt, sondern wirklich eine komplette ja, schon fast eine komplette Make-up-Reihe mit Foundations, Bronzer, Highlighter, Blushes, äh Foundation, Lippenstiften, Mascara, allem. Und ich erinnere mich, ich hatte mal ein Produkt von Jean Land, mit nee, zwei. Mann Haarspray, das fand ich gar nicht so schlecht. Und eine Handseife, die war phänomenal gut. Und ich hatte Jean Lan, auch wenn man das anschaut, immer wesentlich teurer mir vorgestellt. Weil die Sachen sehen sehr hochwertig aus. Es ist ohne Gedöns. Sie haben auch gesagt, was Gedöns heißt. Inhaltsstoffe, auf die Len persönlich gerne verzichtet. Ganz, ganz wichtig. Das Video ist nicht gesponsert. Ich habe die Sachen selber bestellt und ich würde vorschlagen, wir starten einfach direkt. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Euch kostet es nichts. Mir bedeutet es die Welt und gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben, dann weiß ich, ob ihr diese Neuheiten in der Drogerie überhaupt noch sehen wollt. Wir starten mit der Foundation. Packaging, super, super süß, alles ist vegan und hat so verschiedene Designs mit dran. Beispielsweise hat die Foundation Schmetterlinge, die Powder Foundation oder das Compact Powder hat so einen Vogel mit drauf, die Mascara hat einen Panther, also sehr, sehr süß gemacht und sehr, sehr clean. Es passt zum optischen Bild der Marke ganz gut. Holen wir die mal raus. Das ist einmal der Flacon von Jean Land. Die Foundation war jetzt auch Gar nicht so teuer, wie ich es mir vorgestellt habe. Für dich mit Liebe in Europa hergestellt. 30 Milliliter sind mit drin. Und das soll einen ebenmäßigen, leichten Tar so zart wie ein Schmetterlingsflügel bringen. Was sich berührt, wird ein Teil von dir. Anwendung. Einfach mit den Fingern, einem Pinsel oder Schwämmchen nach der Reinigung aufs Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen, vor Gebrauch schütteln. Okay, das machen wir gleich. Ich habe zwei Farben bestellt. Es gab, glaube ich, auch nur zwei oder drei. Ich glaube, es waren zwei und beide kommen im selben Flakon. Ich habe mich farblich auch so ein bisschen angepasst an die Brand heute. Ich dachte, die Aesthetics können jetzt mal langsam wiederkommen, nachdem ich gefühlt die letzten drei Monate aussah wie mein Opa. Okay, wir haben einmal die Farbe Light. Es kommt mit einem Pumpkopf und sie sieht sehr, sehr, sehr, sehr hell aus. Sie fühlt sich auch sehr leicht an. Sie riecht ein bisschen. Ich kann nicht genau den, den Duft beschreiben. Das ist einmal die hellere Farbe. Und wir haben auch noch die dunklere, Medium. Hat mich verdrückt. Also das sind die beiden Farben. Sie sehen ein bisschen gelb aus, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte mir den Farbsprung jetzt ehrlich gesagt ein bisschen intensiver vorgestellt. Okay, ich gebe mir mal so ein bisschen was aufs Gesicht von der dunkleren. Erstmal mit dem Finger. Also sie riecht wirklich ganz, ganz leicht, aber ich... Kann den Duft nicht so ganz, doch, kosmetisch. Sie riecht kosmetisch. Ich nehme einen Brush für die Foundation. Und wir arbeiten uns das Ganze erstmal so ein bisschen ein. Medium. Das ist die richtige. Die sieht sehr, sehr, sehr, sehr gelb aus auf dem Handrücken. Und auch nicht so dunkel. Wir schauen mal, was das Schätzchen kann. Also es soll ein sehr leichtes Produkt sein, was sich so ein bisschen mit der eigenen Haut verbindet. Deswegen ist es auch in Ordnung, wenn die Deckkraft ein bisschen leichter ist. Sie sieht jetzt hier recht passend im Gesicht aus oder sie passt sich so ein bisschen an, dadurch, dass natürlich auch die eigene Hautfarbe so ein bisschen durchkommt. Shade-Range-mäßig ist das natürlich ganz klar. Burks, aber ich habe es mir, als ich die Farbe gesehen habe, ehrlich gesagt ein bisschen schlimmer vorgestellt. Also so richtig, richtig Simpson-Gelb vorgestellt, weil sie auf dem Handrücken so ein bisschen so aussieht. Sie ist sehr, sehr, sehr, sehr leicht. Also du merkst nicht, dass du was im Gesicht hast. Hm, aber ich muss ein bisschen mit dem Schwamm nacharbeiten. Hm. Ich mag das Finish, kommt mal kurz ran. Dafür ist die Kamera immer ganz gut. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber es bilden sich so Würstchen. Und ich habe wirklich nur eine ganz, ganz leichte Creme benutzt. Ich glaube, da könnt ihr es gerade ganz gut sehen, dass sie sich so ein bisschen separiert. Äh, Sekunde. Wir geben ihr mal eine andere Chance. Ich nehme jetzt nochmal ein Kosmetik, ein, ein Abschminktuch und nehme wirklich hier alles runter, was drauf sein könnte an Creme, an Pflege. Und wir schauen mal, ob es hier gleich ein bisschen besser wird. Weil, also ich fand gerade die erste Applikation ganz süß, weil sie sehr, sehr natürlich ist. Man muss auch sagen, die Erwartungen an die Produkte können jetzt auch nicht sein, uh, Full Coverage, super... Celebrity-Make-up-mäßig, ne? sondern Jean and Len will leichte Produkte. Es gibt mir so ein bisschen Altera und Alverde-Vibes. Clean sein oder cleaner sein, ein bisschen simpler, ein bisschen reduzierter, was völlig in Ordnung ist. Und das muss man natürlich auch beachten. Ich probiere es jetzt nochmal mit der Foundation. Ich nehme mir nochmal einen neuen Pumpstoß und nehme jetzt mal die saubere Seite des Schwammes. Also, wenn man sie einarbeitet, ich nehme jetzt meinen Finger. Ich will, dass das klappt, aber sie... Sie rutscht so weg. Also mit dem Pinsel hat das funktioniert, aber dann hat sie sich geteilt. Deswegen, wir probieren jetzt nochmal den Pinsel. Hm. Nee, es passiert schon wieder. Was ist denn da drin? Auf welcher Basis ist sie? Auf Wasserbasis. Pentylen, Glycol, Glycerin, Sauvetyl, Ah, Doch, Parfum ist mit drin, Tatsache. Gib mir mal drei Minuten. Okay. Ich habe noch mal ein bisschen Foundation drauf gemacht, einfach um ähm, eine faire Grundlage zu haben. Also, ich weiß nicht, was das Problem an dem Produkt ist. Ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht erklären, weil auch ohne Pflege drunter hat das Ganze nicht funktioniert. Ich finde sogar, es hat besser mit Pflege funktioniert und hat sich dann ein Würstchen gebildet. Und ohne Pflege ist es einfach nur so ein bisschen über die Haut gerutscht. Was mich jetzt gerade aber viel mehr stört, in Anführungszeichen, ist, ohne Gedöns, ohne Gedöns heißt Inhaltsstoffe, auf die Len persönlich gerne verzichtet. Len ist ein bisschen dünn, das Eis für mich gerade, weil, also wenn ich das lese ohne Gedöns, oder ich stelle mir vor, ich gehe in den Markt, in den Drogeriemarkt und sehe, ah, ohne Gedöns, ich möchte auf Inhaltsstoffe verzichten, die nicht da unbedingt mit reingehören. Und mittlerweile ist das auch Parfum und ich weiß, dass das für viele ein Problem ist. Deswegen, das finde ich schon ein bisschen schwierig, wenn du sagst, ohne Gedöns, aber dann ist Gedöns mit drin. Aber das ist nur mein persönliches Empfinden. Foundation stelle ich jetzt mal vorsichtig beiseite. Ich mache mal noch ein bisschen Concealer mit drauf. Einfach, dass wir eine faire Grundlage für alles andere haben. Okay, es gibt noch was anderes. Und das ist dieses Schätzchen hier. Auch hier, das Packaging ist krass. Das habe ich so noch nicht gesehen. Und das finde ich extrem gut. Das ist ein 2 in 1 Compact Powder. Matt and Cover. Ich habe es in der Farbe 2 Featherlight, 02 Sand. Eine leichte Deckkraft. Und hier steht es drauf. Ohne Gedöns, vegan, ohne Parabenum ohne Silikone, ohne Aluminiumsalze. Das würde ich jetzt auch mit dazu packen, ähm, zu Gedöns. Das ist hier aber nicht mit drin. Einfach ein toller Tar, mein Tar ist total ebenmäßig. Das Compact Powder fühlt sich sehr leicht auf der Haut an und nicht maskenartig. Alright, wir haben hier einmal dieses Schätzchen, das Packaging ist echt krass, weil meistens sind diese Compact Powders mit Plastik. Das ist komplett aus Papier, wir haben einen Spiegel mit drin, aber... Wir haben hier einmal das Puder oben und wir können das hier aufklappen und haben hier dann das Schwämmchen. Und das ist eine wirklich extrem süße Sache, wobei das ist Schaumstoff. Also es ist trotzdem süß. Ich probiere das jetzt mal aus und nehme mein Microfiber Multitool Mini und gehe damit rein. Und fixiere mir das Make-up. Beim Compact Powder kann man auf jeden Fall mit einem Schwämmchen arbeiten. Ich mache erstmal eine halbe Seite. Ist aber eine schöne Farbe. Oh, das sieht sehr hübsch aus auf der Haut. Wir probieren es gleich nochmal mit einem Pinsel. Also das Ding bei diesen Compact-Dingern ist, ich finde es sogar fast noch immer ein bisschen schöner, wenn man sie mit einem Pinsel aufträgt. Unterwegs ist das aber sehr, sehr gut. Also ihr könntet hier auch dann euer Microfiber Multi-Tool wahrscheinlich mit reinpacken. Zack, ja, geht zu. Und dann nehme ich ein Powder-Brush und fixiere mir das. Das ist natürlich dann alles so ein bisschen leichter und mattierter. Und oh, das mag ich sehr gerne, das Puder. Das sieht sehr, sehr leicht wirklich aus das würde ich sagen, das sieht gut aus. Ich habe jetzt natürlich keinen langzeit gemacht, aber Packaging ist süß. Es sieht sehr weich gezeichnet auf dem Gesicht aus. Und wenn wir es dann wahrscheinlich noch am Ende mit Wasser oder mit einem Setting-Spray setzen, wird das Ganze dann auch wieder ein bisschen frischer. Puder, 8 von 10. Freunde, bleibt dran, es gibt noch mehr. Und zwar haben wir einmal hier einen Bronzer und einen Blush. Ich fange mal mit dem Blush an. Das ist der Naturally Kissed Cheeks Blush. In der Farbe Naturally Kiss Cheeks. Ich glaube, es gab nur eine. Äh, die Farbe ist total natürlich und lässt meinen Teint super frisch aussehen. Mein neues Lieblingsprodukt für jeden Tag. Also auf den Produkten steht immer so ein Review mit drauf. Das finde ich eigentlich ganz süß. Ohne Gedöns, ohne Parabene, bla bla bla. Alright. Packaging ist so ein klassisches Compact. Wir klappen das einmal auf und haben eine sehr, sehr, sehr, sehr schöne Farbe. Das geht so ein bisschen in die Rosenholzrichtung. Da ist ein leichter Schimmer mit drin. Uh, ich habe die Farbe mir ganz anders vorgestellt. Das ist eine Farbe, die ich so noch nicht habe. Die ist sehr erwachsen und geht so eine... Uh, schon nice. Ich habe es jetzt natürlich wieder ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich mag es persönlich gerne, wenn Bronzer und Blush so ein bisschen ineinander übergehen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Farbe, die auch bei etwas dunklerer Haut gut funktionieren könnte. Und sie war sehr, sehr pigmentiert. Also ich swatche euch einmal gerne kurz. Ja, das ist so ein Bronzer-Blush-Hybrid. Finde ich ganz spannend. Also eine sehr, sehr schöne Farbe, oder? Was sagt ihr? Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrungen mit den Jean -And Land Make-Up-Produkten habt. Schreibt gerne eure Review unten in die Kommentare. So kann ich und auch andere der Community nochmal so ein bisschen genauer nachlesen. Okay, jetzt haben wir einen Bronzer. Auch der kommt im ähnlichen Packaging. Hier ist so ein Faultier mit drauf. Für einen Tag wie von der Sonne geküsst. Perfekt für einen glänzenden Auftritt, okay? Ist ein Bronzer oder ein Highlighter? Bronzer. Fühlt sich sehr weich an, aber das ist kein Bronzer. Das ist entweder ein goldener Monolidschatten oder ein Highlighter für sehr dunkle Haut, was super wäre. Aber das ist ein Highlighter. Eine wunder wunderschöne Farbe. Ich glaube aber, dass sie ein bisschen dunkel sein können. Wobei, ich sage ja immer, dass man bei so schimmernden Produkten mit einem fluffigeren Pinsel auch arbeiten kann. Deswegen gehe ich da jetzt mal rein. Und das, das so ein bisschen rüber. Nee, das ist ein Highlighter. I love you, aber das ist ein Highlighter. Was, overall, also wenn du es dir so komplett übers Gesicht gibst oder hier aufs auf Dekolleté, ist es schon gelb, ne? Also schon dunkel. Ich bin total verwirrt gerade, weil ich... Aber es steht Bronzer drauf. Und auch bei der... Okay, Foundation... Kann immer was schief gehen, Montagsprodukt, was weiß ich. Kein Problem. Also ich, ich, ich verstehe, was sie meinen mit wie von der Sonne geküsst, weil es wirklich so Golden Goddess ist. Aber wenn wir uns die Farben hier gemeinsam in Kombination ansehen, dann ist das definitiv... Das, also das ist ein, ein, sehr schön, ein sehr, sehr schöner Highlighter, aber absolut kein Bronzer. Und ich fühle mich auch so ein bisschen gelblich. Schade. Mann, ich dachte, das ist hier war echt richtig, richtig krass. Okay. Wir haben noch mehr, Freunde. Wir haben zwei Lippenstifte. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und zwar sind das die Lipstick Mats Velvet, Flam Velvet Paradise und Flamingo Nude. Ich habe zwei gekauft. Es gab, glaube ich, drei bei DM Online. Packaging süß kommt in so einer Papierverpackung. Sehr, sehr schöne Farbe. Passt sehr, sehr gut zum Blush, würde ich sagen. Uh, creamy. Riecht nach Lippenstift. Also ein ganz klassischer Lippenstift. Aber wir haben noch die Farbe Velvet Paradise 103. Auch eine geile Farbe. Das ist eine sehr, sehr, sehr, sehr... Die beiden Farben sind sehr schön. Ich trage jetzt mal die, die dunkle rauf. Ich liebe dunkle Lippen. Mhm. Schöne Farbe. Wunder, wunderschöne Farbe. Geht so ein bisschen ins Burgunder, aber nicht so dunkel. Mit einem dunklen Lip Liner wäre das bestimmt richtig nice. Den kann ich mir auch als Blush sehr, sehr gut vorstellen. Ja, mit einem dunkelbraunen Lip Liner ist das noch krasser. Also ich muss sagen, mit einer richtigen, richtigen Foundation ist das Gesamtbild nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, aber es ist absolut gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also, ne, Problem ist dieser Bronzer. Aber in Kombination mit dem Blush, den ich jetzt gewählt habe, ist das doch okay. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich das bewerten soll. Nichtsdestotrotz, wir haben noch eine Mascara. Und das ist die Mascara Extra Volume Panther Lashes. Panther Lashes. Gedöns äh, steht wieder mit. für Fantastische voluminöse Wimpern in schwarz. Ist eine klassische Mascara. Jeanne Len Pior Mascara Extra Volume. Sehr, sehr clean gehalten. Und hat ein klassisches Bürstchen. Also, ich habe jetzt natürlich auch einen Lash Lift drauf. Die macht schöne schwarze Wimpern. Habe jetzt so ein bisschen abgestempelt. Das war aber ich. Lassen wir mal ein bisschen trocknen. Ich bin ein bisschen gelblich im Gesicht. Ich glaube, das war jetzt auch der Bronzer, der mir einfach so einen goldenen Touch gegeben hat und der, der Blush, der auch in die etwas gelblichere Richtung geht vom Unterton, packt da noch dazu. Lippenstift, Iconic. Wundervolle Formulierung. Du merkst nicht, dass du etwas auf den Lippen hast. Die fühlen sich sehr, sehr prall an, sind aber auch nicht so glossy, sondern so semi semi mal ein bisschen vielleicht. Foundation, braucht man nicht drüber reden, war, war absolute Katastrophe. Das Puder war sehr, sehr gut. Ich bin total verwirrt und würde es auch, glaube ich, heute mal so stehen lassen, weil ich noch nicht so ganz weiß, was ich... Oh, ein Käfer. Was ich denke. Es war okay, aber mit der Foundation, das lass er lieber sein. Und dem Bronzer. Ha! Ist ein bisschen kompliziert heute. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich da nicht so eine krasse Meinung jetzt vertreten kann, weil ich einfach total verwirrt bin. Ich weiß, es ist super schwierig, als kleine Brand die Jeans ist auch mega up produkte rauszubringen. Dafür erstmal größten Respekt. Und die Lippenstifte, großartige Farben, großartige Formulierung, fühlen sich sehr, sehr gut an. Bei der Mascara auch, sie macht schöne schwarze Wimpern ohne großes Drama. Compact Puder, Top 10 von 10. Das Foundation, das Bronzer-Ding, das verstehe ich gar nicht. Also verstehe ich wirklich nicht. Entweder mit meiner Haut ist es nicht kompatibel, deswegen bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr da eine Erfahrung mit habt. Und vielleicht sieht Jean and Land das Video auch und kann uns Antwort auf den Bronzer geben. Weil wenn sie gesagt hätten, es ist ein Overall Face Glow für dunkle Haut... Hätte ich es total verstanden, aber Bronzer ist halt kein Highlighter. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich danke euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwochabend, die Süßen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.